Für mich als Lehrer ist natürlich und als Stellvertreter der Mädchenrealschule ist natürlich die Drogenprävention ganz wichtig. Wir an der Mädchenrealschule betreiben die Drogenprävention eigentlich schon immer. Also die Aktion machte ich nicht zum Affen, finde ich gut, denn anhand dieses Plakats sieht man ja ganz deutlich, wohin man kommt wenn man einfach zu viel Alkohol trinkt und die Stadtgespräche finde ich auch gut. wenn ich, ich oder Ich war überrascht am Zuspruch dieser vielen Leute. Scheinbar ist es vielen daran gelegen, Informationen über dieses wichtige Thema zu bekommen.